Ich war Baby, so cute, you wish it was dead. Uh, so ugly, I wish it was. I uh, wish I was dead, Alter. <lacht> ich kann mir das nicht anschauen. Leute, es folgt meiner Maus. Ja, yeah, so Brain Dead, wie es aussieht gerade. Das richtige Baby, OG Baby, the True Baby, Realistic Baby. Ugh, why? Das ist. Ohne wird das Realistic Baby sieht viel besser aus als das tun Baby. <lacht> Und dann gibt's noch Bone Baby, was dann einfach nur ein Skelett ist. <lacht> Wie so ein Gorilla guckt er mich an. OG Daddy, don't you dare you deny him. OG Daddy spawns with portable vacuum. Oh Gott, Tool Daddy, so kacke. Realistic Daddy, sieht auch gut aus. Made possible thanks to state of the art scanning technology. This caffeine finds starts with a good old Dr. Bone Und Bone Daddy. Oh, <lacht> dieses Icon. <lacht> nein! Avoid Daddy's Love! Ui? Panda, wo bist meine Lunge! Was sind das für Anzeigen? Leben, Hunger, Lunge? Ah! Tanda kommt! Tanda kommt! Auf! Auf! Ich <lacht> brauch erstens <du> nein, <nicht. lacht> Nein! Okay. Und umdrehen wir Daddy, Daddy, ich fühle mich so cool, oh, Scheiße, ich fühle mich besser. Triss. Ah. Ah, I'm 14, I, I'm four months old and this is deep. I Warte, hör mal, hör mal, hör mal, hör mal. Die. Ey, alter. Ja. <lacht> Tschüss. Mein, <lacht> mein, mein, mein, mein, mein, nein! Was musst du drücken? Ah, ey, ey, musst du drücken. Nom, nom, nom, Keks? Willst du Keks haben? Komm her, ich geb dir lecker Keks. Komm her. Geh ja, mir nicht. Ne, ne, ne, ne, ne, Lollipop? Komm mal her. Ne, ich bin hypnotisiert. Oh. Die Pups, sind so geil. <lacht> Ey das, das ist so unfair. Daddy ist so OP geworden. Der hat so viel gelernt <lacht> nach, einer, nach einer Zeit. Weg hier. Ja. Weg hier. Ess die Trumpet. Ich trinke jetzt Bleach, Mike. Schau. Lecker. Geh weg. Wer, ja, das kann ich essen? Warum kann ich das essen? Was? Ciao, Daddy. Wo gehst du? Äh, Növelswollen. <lacht> Judas verbraucht so krass wie da hier hochzukommen. Die Türen sind alle eh zu, kann, hier kann man oben nichts machen. Oh, halt Nein, Daddy! Nein, Danny, nein, Daddy! Ich muss hier weg. Oh, lecker! Oh, was? Was? Ich Hast hab du... grad einfach das Wend gekissen? Hallo? <lacht> lecker Ratte! <lacht> hm. no, no, no, no, no. Komm her! Oh lecker Benzin! Nein. Guck mal, Daddy! Guck mal Daddy. guck mal, Daddy! Guck, guck mal! Guck mal! was ich kann! Guck mal, was ich jetzt mache, Daddy! <lacht> ah! Es brennt! Es brennt! Hilf mir! Es brennt! Ah, hilf mal! <lacht> <lacht> <lacht> äh. <Nein>. LOL! <lacht> was hast du es gesehen? Ja. Warte, <lacht> wenn du das gesehen hast. <lacht> Nein, ich hab's nicht gesehen. Ich nicht gesehen. Hast du das gesehen, Alter? Wie hab ich das gemacht? Ach so, ich jetzt weiß ich wie. <lacht> Danny? Hm? Danny? déjà vu, I just been in this place before. <lacht> Nein! Du kommst jetzt her! Komm her Mieze! Ah! <lacht> <lacht> Komm her! Ich bin doch da, ich bin da. Okay. Ich nehme sogar den, den hier, das erste Boah, ja. Ja. <lacht> Warte, guck mich an! Guck mich an! Hallo! <lacht> Nein, ja, das, du kommst sofort wieder her! Ich, ähm, Hast du mich verstanden? <lacht> ich <lacht> ja, bin ich ich denn jetzt! Kacka. Oh, Daddy. Oh, Bier. Kacka mag Bier. Hey! Mach nur Essen. <lacht> Bier war reingeklebt. <lacht> Bist du? <lacht> Wie schnell ich bin. <lacht> Bist du? Nom nom nom nom nom nom nom nom ich glaub, einen, ich glaub, du brauchst einen Schnüller. Was machst du da? Ja, du brauchst nein, einen nein. Schnüller. Wie krieg ich, ich denn weg? Ach, <lacht> den hab ich jetzt für 10 Sekunden, okay. Ey, wie kannst ja. du mir essen gehen, wenn ich den Schnuller an Cheater Ich will auch nur Holzstäbchen essen. Oh. Ich hab's gegessen.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 Komm, komm, komm, komm. Du musst lieber zerraten, wo ich bin. Oh nein, nein, nein, nein, nein. nein! Nein, nein, Lass mich los! Lass mich los! Nein! Nein! nein. Was, ich weiß nicht, es ich weiß nicht mehr. Alter, wie ich bin! Alter, wie schnell ich bin! Alter, schnell! Oh mein Gott! Oh, oh mein komm. Gott! Lass mich raus! Ahhhh! Oh, du hast oh, ein geil. Auto! Das es ist ein Auto. Willst du ein Auto fahren? Das <lacht> will ich. gerne ich im Auto fahren? <lacht> ja, das ist für dich. Oh, nein. Danke. nein, nein, nein, nein, nein. <lacht> Juhu! nein. Ich... Mhm. Wieder her! Mhm. Mhm. Oh, was du gemacht? Wie hast du mich gegrabt? Ich hab dich nicht gegrabt. Ich habe dir einen Lebensring. Ich habe diesen Ring da gegeben. Wo, wo war der? Von hier. Der lag hier. Oh komm, willst du eine Nudel haben? Ich bin schnell! Nein, nein! nein, ja. nein ich möchte nicht schon wieder die Nudel! Also, my planet leads me! Wiederher! <lacht> <lacht> <lacht> ich weiß nicht wie! Und dann könnte ich einfach hochspringen! Ähm, uh, um, I guess this is my life now! Ich komm nicht mehr runter! Ich kann nichts mehr. Ja, ja! Nein! Die Welt hat Was? Leute, man kann First Person gehen mit T! Leute, wie das aussieht! What the fuck? Alter, schau mal nach unten! Was ist hey, komm mal her hier! Scheiße, falsche Taste! Ja. Ui! Stopp, tipp hoch! Ui! Stopp, Scum! Das Ist das ganze noch! Jo! Uh, so. Bye, bye! Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, Ey, ich will dich bemalen, lass mich noch malen! Noch malen, noch malen! Noch mal! mal, mal. Oui. Jaaa! Das gibt an mir fest! Was ist meine Hand? Das geht aber so nicht weiter, Jungschen! Du bist schön! Was hast du getan? Was hast du getan? Oh! Und spielt! Nein! Die ganze. Lol, <lacht> mein Spiel ist abgestürzt! Wo ist das Strange Rubber Object? Das Spiel ist nicht mehr dasselbe jetzt, wo du nur so die Hälfte der Räume hast. What? Ich kann auch ein altes Spiel spielen. What? You're not my das dad? Spielst, das Spiel ist so alt, okay? Ah! Das ist ins geworden. Mein Vater sieht anders aus. Ah! Warte, komm mal mit, komm, wir spielen ah! ein bisschen. Komm mit, okay? Folg mir, folgt mir, okay? Komm mit, komm mit. wir spielen. Boing. <lacht> nicht so. Boah. Nein, du bist halt Papa. Ja. Komm, ich hab ein Tablet. Lieber trinke ich Bleach, als dich mein Vater zu nennen. Ich bin mal jetzt nicht so nett, okay. Komm, ich habe hier doch ein schönes Spielzeug für dich. Weg damit. Oh, Stuhl. Komm wieder oh. her, so also schlimm du wirklich! Oh, und Stuhl. Oh, Stuhl. Oh, Stuhl. Oh, ein Stuhl. Nein, nein, nein. Nein, nein. No! <lacht> wow! und jetzt. Ich will das. nicht gesund sein. Hier sterbe ich ist für dich! Zu leben. Ich hab ein Spielzeug für dich! Nein, ich versterbe, ich als für dich mit dir zu leben! Oh, yeah. Hier! Ja. Ja. Nimm es doch! Nimm doch das Spielzeug! Oh. Aus! Hier! Oh. Hier! Oh, Hier! Hier! Oh, Hier! Hier! Ich werde. Oh! <lacht> <lacht> <lacht> wow! Das hat gar nichts gemacht! Wow. <lacht> Ich bin immer vergiftet, ich habe immer noch eine Magenentzündung. Oh. Warte jetzt erstmal ein mehr. Hab ich habe jetzt nur mehr, ne? Mhm, mh, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Oh, ja, Batterien. Oh mein ah, Gott, das ist gut. so böse, aber ich werde es jetzt trotzdem tun. Pikapu! Pikapu! So. Ähm. Ähm, wo ist da nicht? Guck dir mal die Lampen an! Guck dir die Lampen an! Raus da! Nein! Nein, machst du! Nein, machst du! Du kannst doch ja auch ohne Stecker laufen, das Ding! Oh. Wo bist du denn hier? ist weiß es nicht. Wo bin ich denn? Du kommst du ja nicht mehr raus? Oh, oh, was machst du da? Hilfe! Hilfe! Oh, kann ich essen? Oh, lecker! Mm. Nein, nein, nein, nein! Nein! nein. Ah! Komm mal okay. rein! Komm, wir fahren ein bisschen! Komm! Ja, aber ich.. ich glaube, wir aus du. Komm, wir fahren ein bisschen. Hey, warte, nimm den Schlüssel. Du brauchst den Schlüssel. Brauchst den dafür. Schlüssel. Hast du den weiß gefunden? Nicht, ich weiß nicht, Ich nicht, was der Schlüssel. ist! Oh, hier bin ich! Ich war hier drin! Hä, wo bist du jetzt wieder? <lacht> ich bin hier drin! Bleib aus da! Auf! Wie gehst du mit der Wohnung um? <lacht> <lacht> Wieso stirbst du? Nein! Oh! Oh! Oh! Oh mein Gott, ich hatte eine Herzattacke. Oh mein Gott. Oh, oh, was ist das? Was hast du da? Ey, ich muss ganz schnell essen. Vorher, vor die Mama, ich esse das was es vor ist. dir! Ich will vor dir sterben! Wie viel Leben hast du? Noch? Gar nichts! Das bringt gar nichts! Das muss ich essen! Das bringt gar nichts! Nein! Christ! Alles! Ne, und die Orange! Oh. Und die oh, oh. Nein. Du hast keine Nein. Chance! 5, 4, <lacht> Oh mein Gott! yay! Yeah. Du hast 9, oh, Schade, jetzt muss ich mich 9, du bist dann gestorben. 9, äh, Achterbadfahrt, Karussell. Nein! Ich hatte Spaß, das ist unfair! Ah! <lacht> Wie ich wegrenne! Hey! Du bleibst <lacht> schön, ja, Nein! Bengel! Bengel! Komm her! Nein. Du brauchst oh, ein lecker, Frühstück! Lecker. Du hast doch bestimmt Hunger! Bengel? Ah, da, da ist er ja der Bengel! Der ja, muss schön mitkommen und sein Frühstück vernaschen! Ja, so sieht das aus. Wir sind da jetzt schon wieder? Nein, ich will mal schauen, was da drin ist. Hm. Was machst du da? Bye, bye. <lacht> Verfixed. <lacht> hey, Daddy, Daddy! Du brauchst die Schüssel, du brauchst die Schüssel. Warte, warte, da ist er. ich hab den Schlüssel gesehen. Ich, ich hab ihn nicht. in der Hand. Ich hab den Schlüssel, ich hab den Schlüssel. Komm, komm, komm, komm, komm, komm. wir fahren zusammen. Alter, wie schnell ich bin. Komm, du bist. Oh, ich Danny. Oh. Oh. <lacht> warte, du musst die Garagentür erst aufmachen. Oh. <lacht> die nein, Garagentür die Ratte, die darfst nicht essen. Nein. Die esse lecker, ich jetzt. ist Ich Ratte essen. Boah, der ist die Ratte. <lacht> warte, ich mach die Garagentür. Ah, auf. Will jetzt oh, mir geht's gut. alles gut. Das ist auch gut. Komm. Jetzt noch. Ah. Okay. Du meinst, du musst es aufmachen hier. Okay. Du stehst so rein. Hast du? Okay. Ja, warte. Da ist drinne, ist drinne! Das ist okay, dran! Los, Let's, weg go. Let's go! Voll oh, das Ohnausflug. Ja, wir sind schon angekommen. <lacht> Na komm. Wir sind schon da. Hier haben okay. wir ähm, ein schönes ähm, Sommerhaus mit äh, Kürbissen und äh, alles was dein Herz begehrt. So ziemlich. Schön. Ja, möchtest du dir bestimmt mal ausprobieren, oder? Ja. Okay. Ich schon schon wieder alleine, ne? Ich äh, hab noch ein bisschen Sachen zu erledigen mit deiner Mutter privat. Also, man sieht sich. Oh, Herzenpack! Oh, oh, okay. Also, sie sieht sich auf jeden Fall. Ich kann kurz den Hund überfahren. Alles gut. Hallo, Demi! Hast du meine Arme gesehen? Was? <lacht> Willi, was machst du da? Komm her, Willi. Nein, verpiss dich! Oh, komm her, komm her. Meine Lunge. Ich esse das alles auf. Nom, nom, nom. Hä, also das Holz essen kann? Nom, nom, nom. Ich weiß nicht, was ich nom, machen kann. Nom. Was ich machen soll. Nom, nom, nom, Nein. nom. Nein. Da Mr. Daddy, I don't feel so good. Friss, nom. Oh, Gabel, was ich wohl damit machen kann. Nein, nein. Friss jetzt. <lacht> Bye, Daddy. Friss, hab ich gesagt. Nein. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Dieser sound So, ich <lacht> nehme erstmal. Meinst du Jetzt wird Friss halt du bist scheiß Kind Alter, <lacht> deine Arme! <lacht> okay Baby, ich glaube du brauchst erstmal was zu essen, du hast bestimmt Hunger, ne? <lacht> Deshalb mit unseren überdimensionalen langen Armen gebe ich dir etwas zu futtern, ne? Ja? Hä? Ich kann nichts machen. Ich hab dich mein in der Meine Kamera hat sich geändert. Ja, weil, du, weil ich immer bei, bei mir nicht, bei mir liege ich auf dem Boden. Bei mir auch, aber bei mir steht Release the Baby, hä? So, ich projekte es, das. das Spiel wird wieder abstürzen ohne Grund. Oh, hi. Ah, ich bin um gefallen. So! Wo bist du denn, Baby? Da bist du, oder? komm mal her, zu Papa. Ich hab Hunger. Nein, ich steck schon wieder fest. <lacht> <lacht> GG. <lacht> easy win für den Dad. Ja, das In weiß ich, dass du das du bist, weil der Kartonkatze steht da, wie bei mir. Da, da, da. Aus irgendeinem Grund. Für mir steht gar nichts. Ich hab einfach gar <lacht> keinen Ohr. Namen bei mir. <lacht> So, Sonne, Mann, da wollen so wir dich ja wieder graben. Ne? Komm mal her, wo bist du denn diesmal? Oh, bist du anders gespawnt? Na, hm. ah, hui! Hui! So hui. Ne Mann! Ah, ich steck fest! Sonne, Mann, jetzt ah. wirst du noch mehr steck fest. Nein, Komm mal her! <lacht> <nicht>. <lacht> <lacht> <lacht> hm. Nein, nein, nein, nicht schon wieder! Ich jetzt? Echt, echt jetzt? Ja! Äh. Uh, B, Bugs. Einfach Bugs. Äh, nein. 8 okay. ach, UGS. Ach so. 8 UGS. Ne, auch nicht. Vielleicht 5? Alter, 5 und 8. 5 äh, und S sehen exakt gleich aus. Warte, mach 8 UGS. Mach das. Acht ich hab, glaube ich, den UGS. Raum auszusehen äh, abgeschlossen. Nö, nö, Jetzt solltest du gehen. gehen. Dann B, B Bugs einfach. Ja, hab ich schon gemacht. vielleicht Dann Bug 5. Ja, ne, auch nicht. 8 UG5. 8 UG5. Ja. Junge, Rot okay, Wow. Junge, die fand ist so scheiße. Mike, der Fisch, Fisch. Wo bist du? Warte, nicht mich grabben, okay? Warte, warte, schau mal. Hier, Danny. <lacht> Nimm. Der Fisch. Schau dir den Fisch an. Bei mir ist. Oh, Leute, da. Kann ich ihn grabben? Komm her, ich will den essen. Den Fisch? Ich hab ihn in der Hand. Hier, komm her. Komm her, Danny. Komm in die Hand. Du hast ihn gegessen. Du Warst hast ihn wieso, gegessen. Wieso kann ich den essen? <lacht> <Ja>. <lacht> What the fuck? What the fuck? Hä? Daddy, Daddy, Daddy, Daddy. Nein, warte, nein! Ah, wieso geht das bei dir? Wieso kannst du mich grabben? <lacht> ich weiß. Danny, guck mich mal kurz an. Daddy, Daddy, komm ich. ich, Danny, ich Danny, Danny, komm, nie, nein, warte, Danny. Guck mich. <lacht> nein, was hast du gemacht? Ich bin's. Oh, jetzt. <lacht> Danny, Danny, Danny, bevor du was machst, guck mich an, guck mich an. Junk! <lacht> <lacht> guck mal auf den Bildschirm. Mehr, man. friss jetzt! Nein! Oh, nom, lecker, lecker Schmecker. Scheiße! Scheiße. Lecker schmeckt am Jahr. Lecker Schmecker. <lacht> nom, nom, nom, nom, nom. Was? Nein! Nom, nom. Haaaaaaaaaaaaa! <lacht> Oh mein Gott. Schreicht es, es mir! Oh nein, oh nein, nein, nein, nein, nein nicht die Paintball! Oh, oh, noch, die kann ich essen! Nom! <lacht> <lacht> nein, nein, jetzt <das> auch! <lacht> wo bist du? Hast du hier schon die Hände gewaschen, Mike? Hier! Corona. Hände waschen? Ja, hier, Seife! Seifchen? Ich, ich krieg's nicht auf. Wo, wo, wo, wo, wo? Wo denn? Da unten da drin. <lacht> du <bist voll. lacht> Lass es auf! Du... Oiga, oh geil! Bananen! Nom! Nom! Nom lecker Bana mm. Bananen! Bananen! Ich, ich gebe dir nicht mehr auf. ich hab nicht mehr irgendwas, aber du frisst irgendwas! Hör auf! <lacht> hör auf! Du grabst mich die ganze Zeit, das reicht! <lacht> Danny, hör auf, auf! <lacht> ja, willst du ein bisschen... <lacht> nom essen? Nom, nom, nom, nom, hm, nom, nom, nom, nom, nom, nom, das, nicht norm, gut, Mike? Norm, das, ist das richtig gut! Ja, hab ich gehabt. <lacht> um, nom, nom. Ah, ich muss mich betont. Nom, <lacht> um, nom, nom, nom. Nein, nom, hör auf. Nom, nom. Oh, wir sind alles grün. Nom, nom. Nein, nom, nein. Nom. nein, nein, nein. nein. Yeah. <lacht> oh, ne Gla Glasflasche. Nom. Hier muss doch irgendwo was sein. Oder? Da. Nee, das ist eine Batterie. Nom, nom. nom. Alles, hier ist nichts drin. Nom. Nichts. Nom. Nichts drin. Nom, nom, nom, nom, nom. Wir müssen nom, doch irgendwo nom. was. Ah. Oh, oh, nom, jetzt jetzt nom, reicht es. Nom, jetzt nom. komm her. Es reicht. Nein. Ich komm nicht her. Jetzt, yes, nein. nein. Nein, das ist unfair. Nein. Nein. fuck. Bestes Spiel einfach. Das ist mein Lieblingsspiel 2020. <lacht> Nom, nom, nom, nom, nein, nom, nom, nom, fuck, fuck, fuck, fuck, nom, ah, nom, ah, ich sterbe, ich sterbe, ah! nein, <lacht> lecker Zucker, du bist Zucker, ich liebe Zucker Alter! Oh. <lacht> Junge, der Daddy kann doch gar nichts im Spiel. Das ist ja voll unfair. Das ist so unbalanced. Daddy, bleib mal kurz stehen. Bleib mal kurz stehen. Fuck. Bleib ich will nichts machen. Stehen. Wo bist du? <lacht> Nein, ich, ich will gar nichts machen. Ach, du bist in meiner Hand. Ja. Nein, nicht ich soll essen. Du sollst essen. <lacht> Scheiße. hier yeah, ist. Hä? Ich Komm kann ich gar nichts ab? machen. Ja, so, besser so. Moment. So, ich zeig dich jetzt im Haus herum. Also. <lacht> ich schicke euch mal mit dir die Tür auf. Ich hab Drop den. mich bitte. Bei mir lieg ich einfach <lacht> auf dem Boden. Ich seh das nicht mal. Bei mir ist echt deine Kamera. Oh nein. Ich hab mal Oh mein Gott, nein! Ah! <lacht> geh weg von mir, geh weg von mir. What the fuck? What the fuck bist du? What the hell is that? Why the hell is that? Nein, du kriegst keinen Zucker mehr, Mikey. Du hast schon genug gegessen. Okay? Fick dich! Nom, nom. Ja, friss ruhig das Holz. Ja, mach ich. Zack, zack, zack. Friss zack. es nicht, friss es nicht. Das war nur Spaß. I don't give a fuck. Frisst dir gar nichts! Nom, nom. Oh, Alter, als ob du es wegsaugen kannst. Jugo, du kennst dich viel besser aus mit dem Spiel als ich. Das ist unfair. Nom, ich hab den Trailer gesehen. Nom. Ja, ich auch. Ja, mehr muss ich nicht wissen. Okay, Danny, ich bin zumindest jetzt tot. Nice. Ey, was soll das? Das. das? Ciao! Was machst du da Nom, nom, nom, nom, nom, nom. Nom, nom, nom, nom. Nein, du Bastard! Warum <lacht> heilt mich das so viel? Alter, wie unfair. Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Ich die Pille. <lacht> du die Bälle. Du. Was machst du das? Wohin willst du? Nein, nein! Du... <lacht> es kommt erst mit nach gar Ich kann nicht mir Oh fuck, Alter, ich kann klettern. Kann ich das essen? Das kannst du gerne essen, wenn du willst. Nee, ich weiß was besser ist, was ich essen möchte. Wie geht das denn nicht? Mach alles gut, Daddy, ich mach grad gar äh, nichts. Boah, boah, boah, boah. Was machst du da? Nein! Ich weiß gar nicht, was passiert denn gerade, Daddy? Ich weiß es nicht, Danny. Nein, als ob du so schnell schon... Friss! Friss <lacht> bitte, friss! Danny, du siehst so krass aus. Ich hab's dich grad fast aufgegessen. Ich glaub, da stand evil baby. Warte, wir müssen es doch mal machen. Wir sehen uns. Das Vacuum ist einfach... Weg. Ich hab ne Kabel gegessen. Was? Ich was bist du bitte für ein Vorbild? <lacht> nein, ich bin tot. <lacht> Echt jetzt? Ja, denn ja. ich würde mal sagen, ich bin tot, ne? Schmeckt nein. Schmeckt doch super sehr lecker hier. Oh fuck, nein, nein, nein, nein, nein. Ich kann nicht, ich finde das. du das. Ich, ich, gar... ich trinke mal ein bisschen Bleach. Ich, ich habe mich gerade selber umgebracht. <lacht> nein, das war das ist so neu. Mmh, lecker Ich würde sagen man sieht Warte, Daddy. warte komm mal her Was ist das? Oh ja geil, lecker Was mache ich damit? Warte, warte, Sparen. jetzt, jetzt, jetzt geh mal in den, jetzt wir in den Kamin, geh mal in den Kamin Okay <lacht> Okay, <lacht> Daddy ich geh in den Kamin, oh Lord, Nein du musst <lacht> doch reingehen, ich koch dich jetzt, dann ne? esse ich dich Okay Daddy, ich komme nicht rein, Daddy mach zu, ich komme nicht rein <lacht> <Ich> <lacht> <lacht> ah. Nein, nicht jetzt! Hilfe, Daddy! Ah! Daddy! Ich oh, oh, oh, oh. <lacht> Juck, schnell. Warte, Daddy, Daddy, warte! Nein, ich wollte es mir ziehen! Ich liebe Baby, ja! Ich hab dich aufgehoben! What the fuck? What the fuck? What the fuck, <lacht> What the fuck Alter? Das, das, das ne ist ein ne das heißt Lecker schmeckt, <lacht> ja. Ist das gut?